Ja, ich mache das auch, mich vegan zu ernähren. Ich versuche das Wort Vegan möglichst zu vermeiden, weil so viel Assoziationen damit in meinem Kopf ist mit diesem populären Trend, sich besonders zu ernähren. Vegan ist, ist ein Finde ich für mich persönlich ein, ein, ein schwieriges Thema in der Hinsicht, dass viele Leute entweder irgendeine Abneigung sehr schnell dagegen haben oder in die andere Richtung tendieren und sagen, super geil das einzig Wahre, und alle diese Absolutitäten, damit fühle ich mich nicht so wohl, deswegen so viele Anläufe für dieses Video. Ich habe es jetzt seit vier Monaten ausprobiert mich nur mit pflanzlichen Lebensmitteln zu ernähren. Der Auslöser für mich waren die moralischen Aspekte, weshalb wahrscheinlich die meisten Leute, die sich vegan ernähren, sich vegan ernähren. Mittlerweile ist das weniger wichtig für mich. Nicht ganz unwichtig, aber hat ein bisschen an Relevanz verloren. Das Entscheidendere sind für mich die ökologischen Gedanken dahinter, dass ich glaube, dass ein hoher Fleisch- und tierischer Produktkonsum von uns auf Dauer nicht gut für den Planeten ist was auch noch für mich natürlich, wie vieles andere auch, wieder entscheidend ist, ein eigenexperiment zu machen, und um zu schauen, was es mit mir macht, auf Tier zu verzichten, wie es mir damit geht, ob es irgendeine Veränderung mit sich bringt. Ich kann keine, keine großen Veränderungen verzeichnen, oder vielleicht auch gar keine, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es spielt immer so viel eine Rolle auf den Gemütszustand, auf das Wohlbefinden und alles, dass ich nicht sagen kann, yo. Die Ernährung war es. Das einzige Entscheidende, was ich sagen kann, ist, dass es sich richtig anfühlt und ich deswegen es noch eine Weile durchziehen werde, bis ich vielleicht irgendwann keine Lust mehr habe oder vielleicht dass mein Leben lang durchziehen werde. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ein unnützes Video ist, weil ich mal wieder relativ wenig, wenig Inhalt habe. Vielleicht geht es auch gar nicht um den Inhalt. Vielleicht geht es einfach nur darum, zu zeigen, dass es nicht nur richtig und falsch gibt, sondern ein weiterer Aufruf zum Ausprobieren, zum selber erforschen, zum eigene Meinung bilden.